Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin mal wieder bei der Vanessa. Wir haben schon fleißig gegessen, im Kopf fleißig gesportelt und jetzt kann das Reha-Programm beginnen. Nein, Spaß! Aber wir haben ein neues Massageprodukt zum Testen bekommen und zwar ist es diesmal Rub Ball. Das ist so ein Massageball. Vanessa meint so ähnlich wie eine Faszienrolle, oder? Genau, weil wir machen. Heute mal einen kurzen Vergleich vielleicht äh, der beiden Produkte und äh, nehmen euch mit. Genau, ich bin sehr gespannt. Ich habe es immer noch nicht so mit denen und, <lacht> und so, aber man wird ja nicht jünger und dementsprechend kann es jetzt nicht schaden. Boah, ich hatte so einen Hexenschuss, mir tut es eh noch ein bisschen weh. Ich bin gespannt, ob das dafür was hilft. Ich habe schon alleine versucht, muss zugeben, es hat nicht so geklappt, aber jetzt unter Anleitung vielleicht. Und da haben wir jetzt schon das zweite Objekt der Regierde und hier ist der Vergleich. <lacht> so, jetzt schauen wir mal. Hier kann man es anschalten und dann hoppelt es auch schon los. Was muss ich jetzt machen? Ich der mit dem Fuß rauf gehen, relativ viel Gewicht. Also ich merke jetzt schon ein paar Punkte, die ein bisschen mehr wehtun, da bleibe ich auch ein bisschen länger drauf. Wie ist es bei dir? Tut da was weh? Also, wehtut tut bei mir tatsächlich jetzt gar nichts. Ich spüre halt, dass es vibriert und es ist eher für mich fein. Also, es ist wirklich angenehm. Wahrscheinlich so der Unterschied zwischen den beiden. Da muss mit viel Gewicht draufgehen, tut es auch okay. <lacht> <lacht> Also, bei mir tut beides weh, muss ich sagen. Ähm, also, es vibriert, ist vielleicht ein bisschen angenehmer noch, aber ich merke schon, dass. Äh, Zumindest nicht, nicht wehtut. Aber es ist sehr angenehm. Ja, also ich finde das andere langweilig. Also, da finde ich den Ball witzigerweise eben vibrieren, weil es so eine kleine Massage ist. Während der... Ich hier mit richtig viel Gewicht drauf. Ja, dann ist das nur ein. Ja, genau. Ja. Aber nicht toll. <lacht> also, da ist der Ball für mich jetzt auf jeden Fall schon mal feiner. Dann gehen wir gleich zur Bade über, würde ich sagen. Dafür. Der <lacht> oh, das ist schon mal falsch. tauschen. Hier gibt es übrigens drei Stufen. Mehr, noch mehr. Ah, ich glaube, dann freut sich der Nachbar nicht mehr so sehr. Machen wir mal die mittlere. Boah, da tut es weniger weh, wahrscheinlich. Vanessa's Theorie ist: je höher die Stufe, desto weniger spürt man den Schmerz, aber der Effekt ist halt das gleiche. Mal schauen, jetzt ist es Stufe 2. Tut dir mal noch ein bisschen weh. Ich gehe noch eine Stufe höher. Ich habe meine Nachbarn schweren sie nicht. Oh! <lacht> das tut immer noch mehr, was geht. Also ich, ich glaube halt, dass angenehm. einfach noch zusätzlich durchmassiert wird. Aber vom Schmerz her ändert es wahrscheinlich bei. Aber es kann auf jeden Fall ordentlich vibrieren. Also ja, es klingt ein bisschen wie ein Presslufthammer, sagen wir es so. Aber es fühlt sich schon geil an, also das muss man auch zugeben. Das Schlimme ist, ist nur, wenn man die Übung wechselt und nicht gleich was macht, dann fängt es an zu hüpfen. Ah <lacht> oh ja, okay, hier ja. war das nur. Wow! <lacht> ein kleines UFO. Also es ist schon cool, aber es ist halt eine Spielerei. Oh, okay, es sieht echt unangenehm oh, aus. Ja. <lacht> jeden Fall auch weh, aber es massiert halt währenddessen noch mehr genau. finde ich und vielleicht auch noch ein bisschen weiter außen rum, was halt den ganzen Bereich schüttelt, ja. oder? <lacht> Dann weiß man wenigstens, dass man was gemacht hat. Ja, sowieso nie auf Knochen drauf, oder? Ja, angenehm. Bisschen <lacht> schmerzhaft, aber sehr angenehm. Ich muss zugehen für mich jetzt am besten. Genau, wo es besonders ist voll gut. <lacht> Aber sehr schmerzhaft. Die andere Seite auch. Auf jeden Fall immer ähm, beide Seiten gleich. Also nicht eine Seite komplett oder nicht nur ein Muskel komplett, sondern einigermaßen ausgeglichen ne? immer. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Gesicht vibriert. Die Stimme vibriert auch übrigens. auf jeden Fall angesehen. Ich da, oh Gott, so, hier. Äh, oh, oder jetzt habe ich die andere Stufe erwischt. Mensch, reicht, uh, nicht, nicht, nicht Oh, oh Gott, Gott, geht so. Genau. Ich nicht, ja, ja, genau, genau. Oh Gott. So, so schlimm ist es nicht. <lacht> Na ja. Oh. Da hier ist es gut. Dann bleib auf der Stelle einfach. Aber wie schon total. Und hier habe ich halt diesen Hexenschuss. Boah, oh. <lacht> oh, <macht> schon weh. <lacht> also was man bei dem ganzen Spaß danach wirklich sagen muss, danach wird es richtig krass warm. Also dann ist es halt mega durchblutet. Das ist schon sehr cool. Genau. Also ich finde es auch super angenehm, auch wenn es so ganz kurz war. Aber sehr angenehm. Also das Einzige, was ich ein bisschen nervig finde, ist quasi der Wechsel zwischen den Übungen, dass dann das halt nicht durch die Gegend hüpft. Aber während das man liegt, ist es schon sehr cool. Also es macht mir mehr Freude, wie diese... Weil hier tut es mir halt nur weh und ich merke aber keinen ja. Erfolg. Und hier tut es weh, aber danach fühlt es sich echt geil an. Also das... Ist schon ja. ja. Ich glaube, das hält auch ein bisschen länger an. Also jetzt ist wirklich warm und durchblutet und den Effekt kenne ich äh, von der normalen Faszienrolle jetzt nicht. Genau kann auch machen, was nicht drauf ist. Das ist so vordere Oberschenkel, finde ich auch mal ganz... Äh oh, das hier, oder? Vordere Oberschenkel. Ja, aber ich würde es... Also man kann es entweder so machen. Das finde ich aber... Ja, ein bisschen harmlos. Also dann lieber mit ein bisschen mehr Gewicht Aha. schauen, das funktioniert. Ja, genau. Geht gut. Toll. Ich denke, gut. ihm ich nehme ein bisschen auf die Arme. <lacht> Auch dann schön wieder seitlich natürlich gerne drauf gehen. Ja, beim Übung ausdenken ist die Vanessa ja wirklich top. Ich bin ein Stereotyp nachmachen geht, aber mehr ist leider nicht drin. Das sieht ich darf. Oh ja. So seitlich hinlegen macht die, macht die Seite am besten. Ja, genau. Ja, sehr schön. Ja, das geht. Oh, wahrscheinlich kriegt es wahrscheinlich nicht Ja, währenddessen merkt man es gar nicht so, aber danach ist es halt krass, ja, also man Rücken ja. immer noch knallwarm Echt witzig. Jetzt blende ich euch mal noch ein, wie viel Spaß mein Kleiner damit hat. Der hat die Kugel nämlich, glaube ich, am glaub, allerallermeisten gefeiert. Der konnte sie auch am besten bedienen von uns. Peinlich, aber warm. Aber es fühlt sich geil an, also es ist wirklich mal was ganz anderes, kannte ich bis jetzt noch nicht und... War super zum Ausprobieren.